Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ja, ähm, es kommt noch mal ein Video, wer äh, hätte es gedacht. Ähm, das letzte Video kam glaube ich vor zwei oder drei Wochen online und das war die Ankündigung für den Livestream. Danke nochmal an alle, die da waren. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich ähm, hoffe auch, dass alles funktioniert hat, aber den Rückmeldungen im Chat nachzuurteilen hat es das auch. Ähm, wie gesagt, ihr könnt mir immer noch gerne Feedback da lassen, was ich an, meinem Livestream, an meinen Livestreams ändern könnte. Und der nächste Livestream wird, glaube ich, sogar am 26. schon sein. Ähm, genaueres dazu ähm, erfahrt ihr aber noch auf Instagram und Twitter. Wir spielen heute mal wieder eine kleine Runde Cyberpunk, wie ihr hier im Hintergrund schon sehen könnt. Ähm, machen ein bisschen mit der Story weiter. Deswegen auch wieder ein paar äh, ne? Spoiler-Gefahr. Und viel Spaß. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. So. Ich gehe mal in unser Journal. Hauptmission: Down on the street. Triff dich mit Takemura. Okay. Dann treffen wir uns mal mit Takemura. Ähm. Einmal. Bin zu dumm, um die Ausfahrt zu nehmen. Und Zu dumm, um zu fahren. Hallo? Wie? Hey. Bist du mir vor mein Auto gelaufen? Links. Ich habe doch sogar gebremst. Junge. Habe ich nicht letztes Mal gesagt, meine Driving Skills haben sich verbessert? Scheint ja nicht, ne? Alter, wo sind wir denn hier? Auf der größten Müllhalde der Stadt? Oh Gott. Aber sieht schon nice aus. Mal wieder. Leider kann ich das nicht in der höchsten Grafikeinstellung und Auflösung möglich machen. Ähm, wegen Aufnahme und so. Aber ich hoffe, es ist trotzdem noch gut genug für euch. Ähm, ja, wir warten auf Takemura. Ich habe halt keine Ahnung mehr, was hier die Story war. Wir können ihm vertrauen. Ja. Überzeugend. Nicht? Ich habe nichts zu verlieren. Ist das besser? Nein, weil ich eine Menge zu verlieren habe. Mein schönes Auto, was nicht mal mir gehört. Auto hm. Gut. Sonst ist ja nur Ey. Ä Ey. was wärst du mein Auto um weil du Leibwächter von irgendeiner so komischen Troller bist, kannst heißt es das nicht, dass du mein Auto wegfahren darfst. Meinst du teurer als das Kackteil da? Gehört zwar immer noch nicht mehr, aber weiß er ja nicht. Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Keine Gefalle. Ich würde Yorinobusama deinen Kopf bringen. Dann schätze ich glücklich. Was? Der Typ hat für die Machtübernahme von Arasaka seinen eigenen Vater getötet. Interessiert dich das oder nicht? Nein. Ihr könnt von Glück reden. Dass so ich kann ich keine Waffe ziehen. Diesmal. Aber wenn ich euch wiedersehe, werde ich nicht so nachsichtig sein. Was gut auf, mein Freund. Warte, jetzt ist es an dir, Freunde anzurufen. Kennst du einen guten Fixer? Ich kenne genau die richtige. Wakako Okada. Hat eine Pachinko-Bude in der jig street Wir sollten hier einen Besuch abstatten. Okay, let's go. Wir brauchen Infos zu der Parade, die durch Japantown führt. Wäre hilfreich, ja. Also, Arasaka. Wieder. Japan oh, nee, es geht wieder los. Der ganze Bezirk wird für die Parade abgesperrt. Sie fliegen hier lang, weit über der Straßenebene. Hört sich geil an. Und Security kenne ich nicht. Aber dank gewisser Ereignisse wird die hoch sein. Ja, Bei das denke ich mal. Parade waren verdeckte Arasaka-Leute in der Menge. Ansonsten die üblichen Scharfschützen, Drohnen und als wäre das noch nicht genug, mindestens noch ein Netrunner. Das war's. Mehr habe ich nicht. Okay, let's go. Äh, ja, ich fra frage einfach mal nicht, ob sie wissen will, was wir fahren, aber danke. danke Jetzt soll ich warten, bis äh, der mich anruft. Ähm, und in der Zwischenzeit machen wir Riders on the Storm. 4,2 Kilometer. Oh, Jesus. Ich brauche deinen Argen. Das kannst du nicht tun. Nee, siehst du auch, dass ich kann. So, einmal auch. Oh, was ist das denn? Uh. Geil. Weh. Gut, dass du hier bist. Ja. Was gibt Ähm. Was ist los? Sag schon. Genau. Die Race haben Bleibirne ist mit einer zu kleinen Patrouille raus und jetzt verschwunden. Natürlich. Bei allem guten Willen hast du aber bestimmt nichts gegen eine kleine Belohnung. Das beste Gewehr der Westküste. Eine Zahl. Nein, der der Nein, ich. Nein, ich. Belohnung schickern. brauche ich schon nicht. Wenn du sie in der Hand hältst, <lacht> wird aus Schick ganz schnell arschgeil. Und jetzt komm mit. Mitch erklärt dir die Details. <lacht> <lacht> Feier ich. Oh Gott. Profi. Profi. Rennfahrer. Oh, oh Gott. Oh, oh, oh. Das war. Okay, los. Nicht so smooth. Ah, er guckt zu dem Ding. Weg. Knack! Man bräuchte irgendwie so Wurfmesser oder sowas. Das wäre, glaube ich, mega sinnvoll. Ich glaube, ein Schalldämpfer wäre hier sehr sinnvoll gewesen. Servus. Und knack. Ja, was willst du denn? Nein, scheiße, der hängt da. Einmal hier rüber und knack ähm, Ich weiß gar nicht, ob die sich nach einer Zeit wieder losreißen und mich dann angreifen Wenn das einer weiß, äh, schreibt es gerne in die Kommentare Hier liegt noch eine Waffe Öffnen Gar nicht auffällig wenn da mitten einfach eine Tür aufgeht kann ich da hinten irgendwie ein Ablenkungsmanöver reinmachen? Kette sprengt... Jo. Ich hab doch nur... Ja, was kann ich denn dafür, wenn der sich auf einmal umdreht? Wieso ist denn da oben jetzt auf einmal auch jemand? Wer bist du denn? Ja, ich kann theoretisch... Nett abhauen. Ja, von einer Person, schon traurig, ne? Nicht so viel Reichweite, ne? Moment, eine Granate. Für euch, bitteschön. Einmal heilen. Alter, ich Modus gerade. Weg. Ich habe keine Munition mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Befreie Saul. Ja, wenn ich bloß wüsste, wie. Ich würde bei meinem Messer bleiben. Komm schon. Wie ist was mit der Granate? die anscheinend mega gut ist. Hier ist eine Splittergranate. Healing ganz wichtig. Gönn doch das Geld. Na egal. Okay. Ach, du crouchst mit C, aber kannst auch die Dialoge mit C skippen. Mann. Wer hat sich das denn ausgedacht? Let's go Soul. Der sieht aus wie Aquaman irgendwie, ein bisschen. Okay, let's go, raus hier. Alter, ah, ist richtiger. Weg mit dir. Eine Brechstange. Und jetzt raus hier. Aus. Alter, ah, ist ein Sandsturm. Diesen ist ein fucking Sandsturm. Dann erstmal Prost auf die äh, Rettung hier. Alles soll. Der sieht echt aus wie Aquaman. Also ich glaube nicht, dass ich ein Bild einbilden kann, einblenden kann wegen äh, Copyright. Aber der Fahrer ist weg. Das Auto ist auch weg. Ja, ich kann die schlecht aufhalten, wenn ich nur noch 50 Schuss habe. Ja, da war doch mein Auto, oder Ja, schön, dass du die Tür offen gelassen hast. Kannst du auch mal zumachen hier. Er zieht. So, raus hier. Nein, Nee, erstmal raus aus dem Auto. Dann rein in die Häuser. Stell eine Stromversorgung her. So. Ja, ich bin auch noch ähm, Techniker nebenbei. Ich habe halt äh, literally nur zwei Kabel umgesteckt. In den Spiegel schauen. Wie sieht mein Charakter überhaupt aus noch? Ne? Was ist das denn? Verdammt. Es wird kalt. Mir ist gerade relativ versuch, warm hier Heizung mit anzuwerfen. den beiden Lichtern an und so. Kannst du mal checken? Vielleicht schaffst du es ja. Weißt du was? Guck mal nach der Sicherung draußen. Wenn ja, bei einer Heizung? Ja, okay, Sicherung für Heizung bei äh, in 207. Ja, relativ plausibel. Hm. Ach, kann ich mich jetzt hier hinsetzen? Siehst du, was ich sehe? Ne Heizung. Es ist nicht haltbar bis vor letzten Krieg, aber hoffentlich noch kein Gift. Ist wohl unser Glückstag. Was ist das? Glückstag. Das Gebräu hier. Interessante Wortwahl. Kommt gleich wieder ein Vortrag? Setz dich ruhig hin. Würde ich ja gerne. Achso, danke. Wenn, darf ich das jetzt trinken? Aber jetzt würde ich mich echt gern ausruhen. Ich dachte, wir trinken noch was. Da steht's doch. Hm? Okay. Uh. Alter, das sieht hey, mega da nice gestanden? aus. Was ist nochmal? Foto-Modus so, ne? <lacht> Wieso <Swiebeli> denn